Twitter ist für mich so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Ich nutze es ganz verschieden, zum Beispiel, wenn mir ein neuer Gedanke kommt, der noch nicht ganz ausgegoren ist, kann ich den da testen und je nachdem, wie die Reaktionen sind, kann ich sehen, ob, ob er Sinn macht und ob es sich lohnt, daran weiter nachzudenken. Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass überraschende Antworten äh, über ihre Wirkung entfalten nach einer Zeit, wo ich merke, oh ja, das ist es, da musst du noch genauer drüber nachdenken. Und äh, gleichzeitig kann ich in Twitter aber auch gezielte Fragen stellen zu äh, extrem formulierten Problemen und dann kriege ich äh, Support und fünf verschiedene Antworten drauf und suche mir das Beste aus. Und gleichzeitig ist Twitter für mich am ehesten das Medium oder die Medienform, die ich auch für persönliche Mitteilungen benutze oder benutzen würde. Ähm, privat ist ja nicht, wenn es veröffentlicht ist, ja nicht mehr privat. Und wenn ich äh, überhaupt eine Medienform mit ins Bett nehme, dann ist es Twitter.